Hallo, heute ein kurzer Tipp zur PDV Videobearbeitung. PDV. Kennt ihr wahrscheinlich. Damit, äh, ja, erstelle ich so meine Videos, bearbeite die so nach. Habe ich schon mal gezeigt. Heute mal machen wir mal Folgendes. Folgendes. Und zwar war mir aufgefallen, es gibt mittlerweile Audio-Tracks von YouTube. Ja. Zum Beispiel hatte ich diese beiden Audio-Tracks, die wollte ich mein Video hinzufügen, und zwar ganz leise. Und das war der Schwierige. Gut, hier habe ich zum Beispiel mal ein schwarzes Video. Damit das Video hier nicht stört. Wir fügen mal dieses Video hinzu. Das hat ein Videotrack, hier nur ein schwarzes Testbild. Und ein Audiotrack. Ne? Gut, das wäre dann jetzt hier in dem Fall meine Stimme. Und oben wäre dann normalerweise das Bild. So, und jetzt soll hier unterlegt werden... Die Musikspur, weil mein Geschwätz so furchtbar langweilig ist. Ne? Da habe ich jetzt von YouTube, Opening Night und Riding. Nun, wie man vielleicht erkennen kann, würden die natürlich mich zuschreien. Ne? Die sind natürlich viel lauter. Ne? Viel lauter als ich. Keine Laune, Rede, leise. So, und was uns dabei auffällt, ist ähm, diese roten Striche da. Rote Striche. So, das ist dann die 100% Lautstärke des YouTube Audio Tracks Riding MP3. Wenn man draufklickt, kann man die Lautstärke runterregeln. Bis auf 0 meinetwegen. Ne? Und wieder hoch oder wie auch immer. Wie es einem gefällt, aber eigentlich nicht äh, nicht genug. Äh, nicht genug. Und man kann nebenbei gesagt, wenn man hier auf die rote Linie doppelt klickt, auch Zwischenpunkte machen. Ne? Dann bleibt das da so. Ne? kann man so leise einblenden und da hat man dann vielleicht 34%. Und da hinten wieder 100% oder wie auch immer. Gut, jetzt war es mir hier nicht gut genug. Hier gibt es die sogenannte 4%-Hürde. Das war so laut im Verhältnis zu meinem Gebubble. Ich bin ja so ein leise Ich kam da maximal so auf 4%. So, 4%. Na, wie kriege ich das jetzt weg? So, das habe ich natürlich dann hier hinten auch gemacht. Mache ich jetzt hier im Video nicht. Also diese 4%. Die haben mich gestört. Ne? Also Da wollte ich dann überall, ne? das ist ganz leise, da meinetwegen dann 5% oder wie auch immer. 5% und da hinten wieder 4% und da kann man dann wieder einen Zwischenpunkt setzen. Wenn man so will, ne? kann man da wieder einen Zwischenpunkt und da kann man wieder runter und dann das andere leise einblenden, kann man wieder einen Zwischenpunkt und wie auch immer. Gut, jedenfalls hat mich gestört, ne? dass ich da nicht tiefer kam als 4%. Also das rastet ein, das rastet so ein. Das war immer noch zu laut. Ne? War immer noch viel zu laut. Gehen wir mal wieder zurück. Ähm, ja, sieht dann vielleicht hinter irgendwie so ähnlich aus. Ne? Wie gesagt, da hinten maximal 4%. Und das war mir nicht gut genug. So, 4%. Ja, hier sogar teilweise 8% schwer einrastbar. 4% am Ende. Ne? 4%, das war noch zu laut. Ne? Jetzt könnte ich natürlich den, den anderen audio auch noch so ein bisschen lauter machen. Ich gehe mal jetzt mal ein bisschen. Ne? Also meine eigentliche Stimme noch ein bisschen anheben. Nur lauter hier, nur 150%. Aber das war dann auch nicht so der Hit. Jedenfalls wollte ich die 4%. Nicht, ne? Ich wollte noch leiser. Ich wollte noch viel leiser. Äh, Projekt speichern unter. Da erscheint doch immer so eine Datei. Ne? Man kann die Datei als XPTV-Datei speichern. Hier zum Beispiel mal. In meinem persönlichen Ordner, oder meinetwegen jetzt unter Videos, speichern Und jetzt machen wir mal zu PDV, das ist ja gespeichert, passiert ja nichts. So, jetzt bin ich hier drin, in meinem video -Ordner. das ist eine Datei. Rechtsklick, Und jetzt nicht mit PDV, sondern öffne mit G-Edit, ist eine Textdatei. Sieht ein bisschen verwirrend aus, ist es auch. Ne? Auto direkt ran. steht übrigens auch drin, das geht ja kein eigentlich was an, aber egal. Ja, 2013, sehr schön. Gut, wo finde ich jetzt diese 4%, die ich gerne auf 1% ändern möchte? Ja, da gibt es immer dieses G-Dubel, G-Dubel, G-Dubel mir nicht auf den Geist. Ne? Ne, immer G-Dubel, ne? das ist 1,3. Da haben wir quasi Lautstärke mal auf 150% erhöht, also 1,5 mal 100%. Und hier haben wir die 4%. Ne? Das sind die 0,4 Umgrad. Ne? Und da wollen wir mal eingreifen. Damit man das jetzt hier sieht, dass ich tatsächlich an der richtigen Stelle eingegriffen habe, mache ich jetzt mal statt 4% 41%. Ne? Den Editor, den lasse ich jetzt offen. Ich mache jetzt mal 0,4141. Ich mache es jetzt erstmal lauter. Speichern. Ich lasse den Editor auf, damit ich bitte rückgängig. das wieder rückgängig machen kann. Der Editor ist noch offen. Ich mache den jetzt nur ein bisschen kleiner. Jetzt öffne ich das wieder mit PDB Und kann erstmal gucken, wo hat sich was getan. An welcher Stelle war ich denn jetzt? Ne? Das sieht man jetzt, ne? da war ich an der Stelle, da habe ich es ja auf 41% gepusht. Ne? Da habe ich aus 0, irgendwas, habe ich da 41% gemacht. Also mache ich wieder zu. Ich habe also die Stelle gefunden, wo ich eingreifen will. Ich habe sie immer noch in G-Edit offen, könnte jetzt mit bearbeiten, rückgängig, wieder zurückgängig machen, bearbeiten, rückgängig, ne? dann ist wieder 0,41. Das ist jetzt die richtige Stelle und da möchte ich jetzt nicht 4%, sondern 1%. Und das ist der Witz dabei. Ganz einfach hier editieren. Ich wollte 1% statt 4%. Die richtige Stelle habe ich gefunden. Speichern. Ich lasse den Editor immer noch offen. Jetzt wieder PDV startet mit seiner Datei. Und dann sehen wir, ne, und sehen wir hoffentlich, dass Riding hier am Anfang mit 1% startet und nicht mit 4%. Und analog finden wir die anderen Stellen und ändern es aus g dubel ne? mir weg damit. Ne? Findet man immer sehr schön. Und wenn wir dann irgendwann fertig sind, können wir auch geedit wieder schließen. Ne? Sehr schön. Also immer wo die gedubelt sind, hier ist auf 0% und so weiter, finden wir die entsprechenden Einträge und können dann hier anstelle von 4% entfernen. 0,01 und schon haben wir 1%. Und dann ist es gut. Ich hoffe hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.